Einen wunderschönen guten Abend zu dem zweiten Lehrgang Tutorial zu dieser Seite, die ich da habe. Ich habe euch ja letztens was erzählt über die Empfänger, wie sie bedient werden über diese Web SDR Empfänger und äh, da wollte ich euch was dazu sagen mit den mobilen Seiten. Also fangen wir mal an. Zuallererst, wir haben hier eine Seite als Liste, das ist webstr.org. Da erscheinen dann alle technisch gleichen Empfänger, die ein Programmierer tatsächlich programmiert hat. <lacht> okay. Ja, also der Piet. Ich weiß nicht, ob das richtig und juristisch korrekt ist, aber das ist mir jetzt egal. Der Piet hat die Software geschrieben, WebSDR. Diese Software beinhaltet äh, die Möglichkeit, dass man einen USB-Empfänger für das DVB-T, für, für den digitalen Radio- und Fernsehempfang, umbiegt zu einem reinen Empfänger. Da gibt es im Internet viele Beispiele dazu. Der Pete hat auch ein System entwickelt, womit all diese Empfänger auf eine Liste hochaktuell hier erscheinen. Man kann nämlich als Betreiber einer solchen Seite, in der Konfigurationsdateien angeben, ob man in dieser Liste erscheinen möchte oder nicht. Oder nicht. Ups. Wir haben hier ein äh, Filtersystem, da können wir nach dem Band auswählen und dementsprechend das Band, das was man hören möchte, da werden alle Empfänger, alle passenden Empfänger dazu dargestellt und auch unten auf der Karte dargestellt. Ich kann das Ganze natürlich auch sortieren nach einer Region, Europa, Nord, Südamerika, Amerika, Asien, Pazifik oder andere. Vermutlich sind das Inseln, tatsächlich. Das habe ich noch nie gesehen. Gut, dann haben wir noch die mobilen äh, Seiten, die unterstützt werden. Jetzt schauen wir doch mal, die mobile Seite 121, lassen wir die weg. Tatsächlich, über 40 Seiten davon haben keine Mobilseiten. Okay, wo wir jetzt gerade dabei sind, das werde ich jetzt gleich nochmal erzählen. Man kann jetzt hier übrigens auch nach einer bestimmten Frequenz filtern, allerdings in englischer Schreibweise 4.5 Megahertz anstatt 4,5 MHz. Ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht. Und dann werden alle Empfänger dargestellt, die 4,5 MHz tatsächlich darstellen. Na, muss man da noch Enter drücken? Jawohl. Also, aha, okay. Also, sobald man die Frequenz ausgewählt hat, werden nur die dargestellt, die quasi diesen Frequenzbereich haben. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man mobile Seiten sofort darstellt. Denn es ist nämlich so, dass viele mittlerweile auf ihren Handys darauf da zugreifen. Jetzt ist für mich, ich habe das noch nie probiert. Ob man da direkt auf die mobile Seite kommt? Nein. Aber zumindest kann man quasi die Seiten so weit ausfiltern, dass diejenigen, die eine mobile Seite haben, dass die dann äh, nur in der Liste dann erscheinen. So, das ist der erste Punkt. Wenn ich jetzt auf einem Web-SDR gehe und ich bin mir nicht sicher, in den meisten Fällen kann man sich sicher sein, dass die mobile Seite dabei ist. In diesem Fall bin ich mir jetzt nicht sicher. Da gehe ich jetzt einfach mal drauf. Und schaue jetzt mal, ob ich dort eine mobile Seite habe. Indem ich einfach hinten, äh, hinter der Seite ein slash m.html angebe. Dann müsste ich eigentlich auf die mobile Seite kommen. Was in diesem Fall der Fall ist. Diese mobilen Seiten haben die Besonderheit, dass man hier nicht... Den äh, Cursor, den, den Frequenzfilter verändert, wie bei den Hauptzeiten, sondern hier wird das Wasserfall, der Wasserfall bewegt, wie man hier sehen kann. Ähm, es ist auch so, dass man die Frequenz hier oben eingibt und sobald man oben in dem Bereich den Finger drauf, get, getan, drauf getippt hat, kann man tatsächlich meistens mit einer Liste sehen, welche Frequenzbereiche man da eingeben kann, die man tatsächlich hören kann. Man muss sie also nicht im Kopf wissen. Dann kann man hier die Modulationsarten umschalten. Dann hat man hier auch die Möglichkeit, wie man die Frequenzen mit Tasten verändert. Ein Squelch, der bei SSB und bei AM mir sich nicht erschließt aber scheinbar eine Funktion hat, dann gibt es wieder das Rein- und Rauszoomen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Frequenzen abzuspeichern und später, wenn wir schnell darauf zugreifen wollen, dann können wir einfach daher klicken. Dann haben wir die Möglichkeit, den Traffic einzusparen, den, das Datenvolumen ein bisschen einsparen, indem man einfach den Wasserfall stoppt. Dann können wir hier das S-Meter unterhalb vom Wasserfall darstellen, auch ganz nett, dann haben wir hier die Möglichkeit, falls da das Audio ein bisschen stockt, dem, entgegen, dem ein bisschen entgegenwirken, indem man bei More Playback Buffering einfach den Haken reinmacht. Ja, das war die mobile Seite, die ist jetzt in orange gehalten, aber es spielt keine Rolle. Es gibt auch andere Seiten, die ähnlich aussehen. Da können wir ja mal hingehen. Und dann schauen wir mal, wie die aussehen. In den meisten Fällen sind diese Seiten immer weiß. Ich gehe jetzt mal einfach auf eine relativ frische Seite. Genau. Und hier gebe ich jetzt oben wieder slash m.html ein. Und dann kann man da relativ gut mit dicken Wurstfingern, die ich jetzt habe, besser mit dem Handy den WebSDR sdr bedienen. Da haben wir auch wieder dieselbe Funktion. Da können wir wieder den Wasserfall verändern, bewegen. Was wir hier in diesem Fall nicht können, ist den Cursor hier oben, die Filterkurve verändern. Die ist hier fest. Ähm, vermutlich um nicht abgelenkt zu werden, wenn man beispielsweise unterwegs ist. Was man sowieso nicht machen soll, wenn man auf dem Fahrrad sitzt oder im Auto, dass man dann das Handy bedient. Das ist ein Unding. Das mag zwar ein Kavaliersdelikt sein, aber das ist wirklich gefährlich. Lasst die Dinge aus den Fingern, wenn ihr im Straßenverkehr seid. Selbst dann, wenn ihr so eine Software benutzt. Das ist nicht okay. Lasst die Finger einfach von dem Handy, das ist, der Verkehr ist zu gefährlich für sowas. So, das wäre das. Dann haben wir noch die Frequenzen. Genau, ich kann euch mal grob das Kurzwellenband mal zeigen. Da gehen wir mal auf die Seite von Twente, von dem Hauptprogrammierer dieser Software. Das ist wieder der Pete. Der hat es doch tatsächlich geschafft, fast 30 MHz in einem einzigen Wasserfall darzustellen. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. 30 MHz in einem Wasserfall darzustellen, ist eine unglaubliche Datenmenge, die für, einem für ein normales Internet nicht zu bewerkstelligen ist. Das funktioniert nicht. Das sind solche Datenmengen, die... Wenn ihr jetzt beispielsweise auf diese Seite geht, die übrigens von mir ähm, geblockt worden ist zum Teil, da die sieht normalerweise ganz anders aus, aber nur, damit ich sofort den Wasserfall sehen kann. In Wirklichkeit sieht die Seite nämlich so aus. Ihr seht übrigens den Empfänger der 30 MHz als Empfänger empfängt und sie über ein Gigabit-LAN-Kabel, das übrigens zu 99%, 98%, 95% komplett ausgelastet ist. Das Gigabit-Netzwerk auf dieser Karte mit diesem Netzwerk ist zu 95% ausgelastet. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was für eine Datenmenge das ist. Wenn der 24-7 die ganze Zeit mit dieser Datenmenge raussendet. Es ist eine unglaubliche Datenmenge. Ich, ich, das ist unfassbar, unfassbar. So, da könnt ihr zum Beispiel mit einem einzigen Blick sehen, wo die Hauptaktivität der Amateurfunk bzw. der Kurzwellenbinder ist. Jetzt kann ich euch gleich einmal zeigen, von 10 MHz, von hier oben, äh rechts, bis 3 MHz, haben wir das Kurzwellenband. Also ein Drittel dieses Bandes, ungefähr von hier, bis, na mehr eigentlich, ein Zehntel von hier, bis dort ist die gesamte Kurzwelle. Die Mittelwelle, das ist eigentlich nur eine Bezeichnung für ein relativ langes Band in diesem Bereich. Äh, es ist ein bisschen strittig. Wir haben hier 3 MHz und hier fängt das Mittelwellenband an. Aber wir haben ja hier noch das 160 Meter Band. Oft wird es immer fälschlicherweise zum Kurzwellenband gerechnet, was überhaupt nicht stimmt. Das gehört eigentlich zum Mittelwellenband. Aber da die Amateurfunkbände, die, die, die meisten, wenn sie von 160 Meter sprechen, von Kurzwelle sprechen, ist das eigentlich faktisch falsch. Das könnt ihr hier auch sehen. Hier ist das 80 Meter Band, das geht bis 3500 Mega, äh, Kilohertz. Und hier 3 Kilohertz, 3000 kHz, das ist tatsächlich das untere Ende vom Kurzwellenband. Dann kommt 120 Meter Band Rundfunk. Dann haben wir hier 160 m Band Amateurfunk. Dann haben wir das eigentliche Mittelwellenband. Das ist hier. Das, was ihr in euren Autoradius habt, diese Mittelwelle, AM, wie es auch immer ganz gerne betrachtet wird, was ja eigentlich Quatsch ist, weil die Modulationsart Modulations AM wird auch bei 120 Meter verwendet, bei 90, 75, 60, 49 Meter Band, das ist alles AM, das ist eine Modulationsart. Mittelwelle ist eigentlich auch keine korrekte Bezeichnung, <lacht> weil einfach, es passt einfach nicht. Mittelwelle geht einfach von 500 grob bis 1500 Kilohertz. Gut, man kann sich jetzt darüber streiten, ob das jetzt Mittelwelle ist oder nicht. Aber man hat zumindest mal eine Vorstellung davon, was tatsächlich Kurzwelle im Verhältnis zur Mittelwelle im Verhältnis zur Langwelle ist. Ich zeige euch jetzt mal die Langwelle. Guckt euch mal die Langwelle hier an. LW Broadcast. Von 150 bis ungefähr 300 Kilohertz. Das ist Langwelle. Die bewegt sich übrigens bei 2,2 Kilometer Antennenlänge. Ausrufezeichen. 2,2 Kilometer <lacht> Antennenlänge. Boah die Mittelwelle, also in der Mitte dieser, dieses Frequenzbandes. Dann haben wir hier bei der Mittelwelle haben wir eine Wellenlänge von etwa 630 Meter Antennenlänge. Leute, ihr müsst euch mal die Dimensionen mal vorstellen. Der Grund, warum diese Funke, diese Radioempfänger das überhaupt empfangen können, ist, man, man verkürzt die Antennen mit einer Spule um einen Ferritkern. Damit werden dann die äh, Kabel, die man äh, an, dem, an dem Radio angeschlossen hat, also diese Antennen, so stark mechanisch verkürzt, dass sie tatsächlich in ein Taschenradio passen. Wenn man das weiß, mit diesem Hintergrund, dann ist das eine unglaubliche technische Leistung, dass man so große Antennen in solche kleinen Taschenradios unterbringen kann. 120 Meter. Da ist doch tatsächlich die Antenne selber 120 Meter lang. Diese Meterangaben sind tatsächlich die Wellenlängen, die errechnet wurden oder errechnet, die man errechnen kann, wo eine, eine komplette Welle in Lichtgeschwindigkeit einmal einen Berg und einen Tal und ein Tal in der Frequenz in der sich die Wellenlänge befindet komplett ausführen kann. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Auf jeden Fall ist das eine unglaubliche Leistung, eine unglaublich technische Leistung mit einem Stück Draht solche Möglichkeiten schafft, denn die Mittelwelle, die ist tatsächlich deutschlandweit oder sagen wir mal ein Teil von europaweit. Man kann damit nicht ganz Europa hören. Es hängt ganz davon ab, wie die Dämpfungen sind. Das ist ein unglaublich umfassendes Thema. Dann haben wir hier 80 Meter Band. Da kann man jede Nacht, jeden Abend kann man in ganz Europa äh, mit jemandem funken. Überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier 60 Meter Band. Da fängt jetzt langsam das Tropenband an. Da kann man dann tatsächlich mehrere tausend Kilometer mit überbrücken. Selbst sogar noch nachts. Also, unglaubliche Leistungen. Die meisten Menschen, denen ist gar nicht bewusst, dass riesengroße Sendeanlagen für Kurzwelle, Mittelwelle und Langwelle entstehen, äh, existieren. Die werden alle zurzeit abgebaut. In ganz Deutschland wurden alle Mittelwellensender und Kurzwellensender abgebaut. Es gibt nur noch ein oder zwei Sender, die tatsächlich arbeiten. Meines Wissens nach. Wie gesagt, ihr könnt mich eines Besseren belehren. Aber in Deutschland haben wir so gut wie keine, keine Kurzwellensender mehr. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wo gerade die Hauptaktivität ist, wo ihr euer Radio hindrehen müsst, dann braucht ihr bloß auf dieses Wasserfall-Gehen von Pete, auf dem web er in Twente und dann schaut ihr euch den Bereich an, wo die meisten weißen Striche sind und genau dort müsst ihr euer Radio auch dann hinkurbeln. Das benutze ich übrigens auch als visuellen Scanner, damit ich mit einem Blick sofort sehe, wo ich mein Radio einstellen muss. Sehr interessante Nummer, kann ich nur empfehlen. So, kleine Erklärung zu dieser Seite. Die Web-SDR-Geschichten, die habe ich euch ja, wie gesagt, im anderen Tutorial äh, erklärt. Diese Seite ist nicht anders. Nur mit dem Unterschied, dass sie visuell anders aufgearbeitet worden ist. Wir haben jetzt hier wieder reinzoomen, rauszoomen, was man übrigens auch mit der Maus kann. dass man hier sieht, mag jetzt vielleicht in dem Video nicht so gut erscheinen, weil da die Auflösung ein bisschen schlechter ist, aber vom Prinzip her denke ich habt ihr das schon verstanden dann haben wir hier was besonderes man kann zum beispiel wenn man hier krumme frequenzen hat hinter dem komma kann man die null anklicken das heißt der springt dann zur nächst höheren ganzen Zahl dann haben wir hier noch eine Besonderheit das ist eine am modulation wo er dann synchronisiert da kann tatsächlich in einem gewissen Bereich dieses Signal hier dem Träger folgen. Man sieht hier zum Beispiel äh, 6060 kHz. Das normalerweise sollte das hier nur noch Einsen sein, aber durch Überreichweiten kann es manchmal passieren, dass die Frequenzen sich ein bisschen ja, verschieben. Mit dem AM-Sync was übrigens nichts anderes ist als eine AM-Modulation, sorgt die Software dafür, dass sie sich immer wieder auf den richtigen Frequenzgang hier einstellt. Man sieht das hier auch. Der regelt immer hinterher. Das ist was Besonderes auf dieser Seite. Das hat, glaube ich, auch nur der Pete. Dann hat er hier die Möglichkeit, dass man sich zwei Frequenzen aussuchen kann, und dann kann man zwischen den zwei hin und her springen. Das kann man übrigens ganz gut sehen, wenn ich mal herauszoome, dann springt der Cursor da die ganze Zeit hin und her. Ich kann die Frequenzen natürlich auch anpassen. Dann kann ich äh, den Empfänger A sagen, er soll jetzt hier empfangen, und den Empfänger B soll er hier empfangen. Und dann springt, springt er genau zu diesen zwei Seiten. Ist ganz interessant, ganz nett. Ist ein Gimmick, naja, wer es braucht. Ist nett, wenn es da ist. So, dann haben wir hier Lautstärkeregler, auch wieder wie bei den anderen web -SDRs. Dann haben wir hier Filtergrößeneinstellungen. Das ist dasselbe wie bei den anderen web -SDRs. Da kann man dann auch hier größer und kleiner wählen. Auch wieder sehr praktisch, um Störquellen auszufiltern. Squelch in Kurzwelle. Ja gut, auf CB. cb funk da macht das Sinn, wenn die auf FM funken. Aber für AM und für SSB weiß ich nicht, ob man das braucht. Dann haben wir einen Notch-Filter. Der ist sehr gut. Wenn jetzt zum Beispiel ein Störsender oder ein Signal da ist, das im AM Signal drin ist, dass die quasi sich überschneiden. Dann ist der Hauptträger von dem einen Sender genau äh, in dem Audiobereich vom anderen Sender. Dieses Pfeifen, das hört man sehr oft auf den Radios. Dem kann man entgegenwirken, indem man den Auto Notch einschaltet. Das <lacht> schont Nerven, das könnt ihr mir glauben. Dann gibt es einen digitalen Rauschfilter. Ja, das, von dem bin ich jetzt nicht begeistert, aber er funktioniert. Muss man mal ausprobiert haben. Dann haben wir hier wieder Wasserfall-Zoom. Dann kann man hier in dem Fall, wenn man in einem Band ist, kann man sofort zu dem Band hinzoomen, wie, wie heißt das deutsche Wort für zoomen? Hineinscrollen, ich weiß es nicht. Jedenfalls springt man dann direkt auf das gesamte Band. Ist ganz nett. Ganz herein, ganz heraus zoomen mit diesem Knopf, ganz herein zoomen mit diesem. Dasselbe nochmal hier. Dann haben wir hier die Knöpfe hier, wo wir genau dasselbe machen. Dann haben wir hier wieder die Geschwindigkeit vom Wasserfall. Die können wir dann auch einstellen. Die Größe des Wasserfalls. Das habe ich euch auch gezeigt. Da könnt ihr dann sehen, wie sich das dann füllt. Und je nachdem, welche Geschwindigkeit man einstellt, dauert es umso länger, bis von unten bis... Also ich schätze mal hier, ja, könnten 10, 30 Sekunden sein. Aber mehr nicht, denke ich nicht. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, wieder das Ganze mit der Maus zu steuern, äh, mit, der, mit der Tastatur des Computers. Muss natürlich auch wieder der Haken rein. Dann haben wir hier wieder den Spektrum, den wir darstellen können, auf der gesamten Kurzwelle auch ganz interessant. Da kann man tatsächlich sehr scharf sehen, wo hier Sender sind auf dem Frequenzband. Was ich auch sehr, sehr gut finde, man kann den Kontrast manuell verändern. Ich kann quasi den Kontrast so anziehen, dass ich da noch schwache Stationen sehen kann. Also das ist eine Funktion, die mir sehr gefällt, weil man da wirklich sehr fein einstellen kann, welche Stationen man, äh, welche schwachen Stationen da noch sein könnten. Sehr interessante Funktion, gefällt mir. Dann haben wir hier die Möglichkeit, nochmal stufenweise den Kontrast anzuheben. Wow, also das ist schon. Ja, da hat Pete wieder ganze Arbeit geleistet. Da ist schon wieder ein Haufen, Haufen Zeit wieder reingeflossen. So. Jetzt kann ich hergehen und kann den gesamten Wasserfall, in meinem Fall, für meinen Monitor auf die gesamte Monitorbreite darstellen. Auch ganz nett. Finde ich gut. Hat auch wieder was. Dieses Sticky, äh, das habe ich noch nicht ganz begriffen, was das ist. Das verstehe ich gerade nicht. Muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Wieder ein Punkt, wo wieder was Neues dazugekommen ist. So, dann kann, kann man hier wieder... Die Bezeichnungen von den einzelnen Sendern, die hier unten immer erscheinen, kann man auch wieder verstecken. So, damit man ein bisschen mehr sieht von der Skala. Dann auch wieder was ganz Besonderes bei, bei Pete. Der hat doch tatsächlich eine, eine Art Speicherplatz programmiert, was ich echt pfiffig finde. Da kann man tatsächlich die Frequenzen visuell anordnen. Man sieht das hier ganz schön. Und was ich auch sehr gut finde, man kann diese Liste herunterladen mit diesen Frequenzen. Auch sehr nett. Dann später kann man das wieder hochladen. Entweder man fügt es zur bestehenden Frequenzliste hinzu. Oder man ersetzt die Frequenzliste, die hier drin ist. Upload, CSV und Append bedeutet, äh, die Liste, die ich jetzt gerade runtergeladen habe, oder eine, die ich geschrieben habe, die übrigens nach einem bestimmten Format sein muss, weil es sonst nicht funktioniert, deswegen empfehle ich euch, äh, erzeugt erstmal ein paar Frequenzen. Und dann ladet ihr euch mal diese frequenz runter, diese Datei. Wenn ihr die runtergeladen habt, dann könnt ihr sie öffnen und könnt sie selber bearbeiten. Wie in diesem Fall. Da habt ihr dann quasi die Frequenzen und könnt dann die einzelnen Punkte machen. ist ein bisschen umständlicher, das manuell im Texteditor zu machen, aber für jemanden, der was besonderes damit vorhat könnte könnte das eine lösung sein so später wie gesagt kann man das noch hinzufügen oder ersetzen ich füge mal diese datei hinzu hinzu oh, so viele private sachen ui, ui, ui, ui. na komm schon ja wir sind ja hier unter uns. Es ist ja nicht so schlimm, ne? So, wo haben wir es denn? Ich sehe schon, das muss ich rausschneiden. Es dauert jetzt zu lange. Es ist mir ein bisschen zu privat. Das werde ich dann wahrscheinlich verpixeln. So. Jedenfalls, dieser Speicher, den ihr hier seht, der ist wirklich sehr nett. So, ich kann entweder alles mit einem Schlag löschen oder ich kann das äh, wieder äh, im Ursprungszustand zurückversetzen. Ich kann aber auch hergehen und kann einzelne einfach mit dem Mülleimer hier löschen. Das geht auch. So, dann, Leute, ein Empfänger... Eine Internetseite, wo permanent 530 Personen Audio hören. Leute, was das hier sein soll, Leute, ich, ich verstehe es nicht. Da gibt es doch tatsächlich Spezialisten, die öffnen eine Seite mehrmals. Ich frage mich, wie kann ein Mensch was ich hier sehe, so viele Frequenzen sich anhören, das verstehe ich nicht. Das muss mir mal einer erklären, wozu das gut sein soll. Das kann doch keiner hören. Da hat sich doch irgendeiner gehängt und nimmt, nimmt es mit einem riesengroßen Rechner auf. Was das an Rechenleistung kostet, Leute. Was das an Bandbreite kostet, ich verstehe es nicht. Naja. So, und das Ganze natürlich in einer kompakten Ansicht. Je länger diese Striche sind, umso mehr Empfänger, umso mehr Benutzer hängen auf dieser Frequenz. Dann könnt ihr ungefähr sehen, wo die meisten sich gerade befinden. Hier in diesem Bereich. Dieser Strich hier, der kommt zustande, weil wir ja die zwei Kanäle haben, die wir ja hören können. Und die meisten benutzen nur einen davon. Der andere von denen, der bleibt immer auf dieser Startfrequenz hängen. Deswegen ist dieser lange Strich hier. Nicht wundern. So, dann haben wir hier eine Chatbox. Leute, das muss ich nochmal betonen. Benehmt euch, seht zu, dass ihr keinen Quatsch da reinschreibt und bezieht euch immer auf diesem Web-SDR. Keine Beleidigungen, lasst die Leute in Ruhe, keine politischen Äußerungen, das habe ich jetzt schon so oft gesagt. Benehmt euch, wirklich. Es ist... Die meisten Leute, weiß ich, alle... Zu, zu 95 Prozent, benehmen sich sehr gut. Das weiß ich. Aber wegen einem kleinen Teil, die meinen, sie müssten ihren Senf dazugeben zu etwas, was völlig uninteressant ist, was jetzt hier überhaupt nicht dazu passt, müssten sie da unbedingt reinschreiben, Leute. Wozu? Macht es nicht. Ein Appell an eure... Weisheit, ein Appell an eure Emanzipation, auch Männer können sich emanzipieren, <lacht> macht nicht so einen Blödsinn, okay, benehmt euch, alle Web-SDR Betreiber sind genervt wegen diesem Blödsinn, wegen euch paar kleine Pimpfe. macht es nicht, benehmt euch. Ja gut, weiter im Text. Der hat jetzt hier die Funktion, dass wenn man jetzt hier einen Text schreibt, dann kann man nicht einfach Enter drücken und es erscheint hier unten, sondern er hat hier noch eine kleine Rechenaufgabe. Das heißt, die muss man ausführen, die richtige Zahl einschreiben. Und erst dann kann man mit Chatbox somit diesen Text abschicken. Das ist tatsächlich eine einfache Form von Spam-Vermeidung. Also Werbung, ach ja, das ist noch so ein Ding. Irgendwelche Internetseiten da reinzupacken, als Werbung, dass jemand eine tolle Seite gefunden hat oder was verkaufen will, lasst es! Tut es nicht! Das ist unhöflich. Macht's nicht. So. Dann könnt ihr noch die Frequenz noch mit eintragen. Auf der ihr gerade seid mit dem Cursor, das hier, und dann abschicken. Dann könnt ihr genau wie die hier mit den Links, mit den Frequenzen, wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr sofort mit einem Rutsch dahin springen. Eine sehr nette Funktion. Da kann man dann total schnell arbeiten. Das, was die Jungs hier in den meisten Fällen reinschreiben, ist schon ganz interessant. Interessante Frequenzen. So. Die Chatbox. Jetzt haben wir das Logbuch. Das erklärt sich von selber. Da werde ich nicht viel zu erzählen. Das müsst ihr selber rausfinden. Logbuchgeschichten? Weiß ich nicht. Muss nicht sein. Naja. Ist halt da. So, dann haben wir Stationsinfo. Folgendes. Da, wo sich der Cursor befindet, diese Frequenz wird wiederum hergenommen und wenn man einen dieser Knöpfe drückt, dann bekommt man quasi eine Liste von möglichen Sendern, die dort auf der Frequenz senden. Das ist dann quasi Shannon Wolmet. Kann ich bestätigen, ist er auch. Den habe ich schon öfters gehört. Ist für mich auch ganz gut ein Ausbreitungsindikator, wenn ich mir solche 24-7-Stationssendungen äh, anhöre. Da kann man tatsächlich ein bisschen abschätzen, wie die Ausbreitungsbedingungen sind. Ganz nett. S-Meter-Plot. Sieht genauso aus, wie der S-Meter-Plot auf den anderen Seiten. Nicht mehr und nicht weniger. Kann man übrigens hier noch ein bisschen mit Optionen verändern. Advanced, Oh, da hat er wieder was Neues dazu gepackt und er hat einen äh, Abspiel Zwischenspeicher Vergrößerer mit reingepackt. Da kann man auch den, den dieses Stocken auch ein bisschen entgegenwirken. Noise äh, Level Reduktion, damit, das ist quasi ein digitaler Rauschfilter. Dann haben wir hier, oh, ein Squelchmeter. Das ist Welch. Regler auch nicht schlecht, wie bei einem Funkgerät, wie bei einem CB-Funkgerät. Sehr gut, das ist auf den anderen Seiten nicht der Fall. Äh, Gain-Control, Hangtime, Gain... Finger weglassen. ich Das ist ein bisschen kritisch, das, das Zeug. Also wenn ihr wirklich wisst, was ihr tut, dann könnt ihr da noch rumfummeln. Selbst wenn es nicht der Fall ist, könnte die Seite nochmal neu starten, dann stellt sich das alles wieder zurück. Also so schlimm ist es nicht. Aber ich würde es nicht machen. Lasst das einfach so, wie es ist. Es reicht. Es funktioniert. So. Ich hoffe, das hat euch wieder was geholfen. Ich hoffe, das war interessant genug. 73, 55 Leute. Viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß beim Stöbern äh, Frequenzen. Benehmt euch, habt euch lieb. Und äh, ja, lasst uns alle ein bisschen entspannter in die Zukunft schauen. Seid nicht immer alle so verbissen. Ist nicht notwendig. Wir müssen nicht uns gegenseitig ständig auf den Schwanz treten. Das muss nicht sein. In diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.